Das Ziel dieser Rallye ist immer natürlich viel Spaß zu haben, Abenteuer zu erleben, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tut, aber auch Hilfsprojekte zu unterstützen. Und da hatten wir dieses Jahr wieder das Glück, dass wir bis das zu unserer Homepage gefunden wurden von einem ganz äh, tollen, tatkräftigen, engagierten Ehepaar aus Bautzen, Frank und Silke, die uns angerufen haben und gesagt haben, wir wollen was Gutes tun, wir fahren die Rallye, wir wollen in Litauen Geschenke vorbeibringen. Frank, der hauptberuflich Bällebäder baut, hat äh, mich gefragt, ob das die Sonderschule in Kaunas, äh, wo ja ungefähr 160 behinderte Kinder drin leben, ob die nicht ein Bällebad brauchen könnten. Und damit hat er offene Türen eingerannt, weil zwei Tage vorher wurde dort zufälligerweise diskutiert, ob nicht irgendwo die Gelder herkommen könnten, sich sowas zuzulegen. Und dann hat Frank einfach ähm, nach den Größenvorgaben und Farbwünschen der Kinder dort ein ganz tolles, großes Bällebad gebaut. Dann noch eine entsprechende Halterung auf sein Auto und hat es mal eben die 7500 Kilometer nach Litauen gefahren. Ist ein Bautzen gestartet, dann nach Hamburg gefahren und von dort praktisch die ganze Runde um die Ostsee. Innerhalb dieser 16 Tage waren diese 7500 Kilometer. Der Dänemark, Schweden, Finnland, dann konnte man, dann waren es natürlich am Nordkap, ja. Wir hatten auch das große Glück, Nordlichter zu sehen, Polarkreis stand auf dem Programm. Optional dann Russland, dann die drei baltischen Staaten, Lettland, Litauen, Estland, dann Polen und heute, am Sonntag, sollen sie wieder in Hamburg ankommen. Er hatte dann leider auch das Problem an der russischen Grenze, wurde er zweimal abgewiesen aufgrund dieses Aufbaus. Obwohl er vorher die Genehmigung beantragt hat, musste er noch extra Umwege fahren. Hat es dann aber geschafft, jetzt am 8. März in Kaunas anzukommen und dort das Bällebad abzubauen, wieder aufzubauen. Und die Kinder sind reingesprungen und haben sich sehr, sehr gefreut. Wir stehen im Telefonbuch Eva und Sven Klingenberg. Wir sind ähm, mit einer tollen Homepage vertreten im Internet natürlich. Man kann uns eine E-Mail schreiben, man findet alles, wenn man kinderhilfe-litauen.de eingibt. Und wir freuen uns über jeden, der Interesse, Geld, Zeit und Engagement mitbringt.